Hallo und herzlich willkommen hier auf LabC eSports. Ähm, diesmal gibt es ein weiteres Bild- oder Guide-Tutorial. Diesmal von dem Protoss-Spieler von Dead Pixels. Und er spielt gegen einen Zerg-Spieler, das heißt PVC. Und zum Unterstützung habe ich mir natürlich wieder Mark geholt von Dead Pixels oder Vitamin. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt uns euch zu erklären, wie man am besten als Protoss gegen Zerg spielt. Ja, hallo erstmal... Und äh, ja, wir gucken uns heute an, was, was so in den letzten äh, Monaten der Standardbild im PvC war, äh, PvC, PVZ war, nämlich äh, den äh, T-Drop bzw. den Archon-Drop äh, mit einem Makro Follow-up. So. Fangen wir mal an. Wir das Replay auf plus zwei. Ähm, und pausiere es aus direkt wieder, denn äh, ganz wichtig am Anfang. Ähm, da kommt es natürlich äh, auf die Map an, aber auf den meisten Maps ist es tatsächlich besser, den, den ersten Peilen unten an der Border äh, Natural zu bauen und da anfangen, äh, anzufangen zu wallen, weil das deutlich besser ist gegen, äh, gegen Early Pools, weil man dann Probes ziehen kann und äh, ja die nicht ewig in seiner Basis rumhängen hat. Deswegen, erster Peilen unten, um an äh, anzufangen zu wallen. Ich werde äh, am Ende des Replays nochmal darauf eingehen, auf welchen Map man das nicht machen sollte. So, dann standardmäßig das Gateway und danach fährt die Probe los, um zu scouten. Ähm, man nimmt ein Gas, nicht zwei und da man am Anfang auch nicht äh, so viel Gas braucht, rallyt man auch die Worker nur ins, ins Gas rein, damit man Mineralien spart und so schnell den Nexus nehmen kann. Nachdem man den Nexus gesetzt hat, setzt man den Cybernetics Core, man rallied weiter bis man drei Worker im Gas hat rein und vorne die Scouting Probe, die sieht jetzt zu dem Zeitpunkt, okay, das war Hatchery First äh, und er hat hier auf, aufs Gas geklickt, deswegen sieht er wie viel Gas gemeint wurde ähm, die Probe kann allerdings nicht so lange bleiben, als dass sie sehen könnte, äh, wie viel Gas denn gemeint ist, ob er nach 100 Gas raus, äh, rausgeht oder so. Deswegen konzentriert sich die Probe darauf, hier die dritte Basis, ja nicht zu denyen, sondern einfach nur das Timing dieser dritten Basis äh, zu scouten. Äh, hätte ich war ja jetzt gesehen, dass hier weiterhin drei im, im Gas sind, ähm, da hätte er... Seinen Spielstil auch nicht geändert, weil wenn wir zurückgucken, ähm, Man kann den Mothership Core skippen, dadurch wird der dt drop ungefähr äh, 15 Sekunden früher kommen, aber man stirbt halt so ziemlich an jedem All-In. Deswegen, wenn äh, der äh, Cybernetics Core fertig ist, baut man eine Adapt, mit dem man dann auf die Map geht und ein bisschen scoutet äh, und gleichzeitig den Mothership Core. So, von hier aus will man aber kein weiteres Gas äh, wasten, deswegen kommt jetzt hier auch kein zweiter äh, zweites Adapt sondern, oder, oder ein Stalker, sondern einen Salad, damit man sofort äh, Twilight Council und kurz darauf die Robo äh, enden kann. Man, man hat mittlerweile äh, Doppelgas in der Main saturiert, äh, an der Natural noch nicht. So, wenn das Twilight Council Fertig ist, dann hat man wenn äh, dann edelt man erst ein paar Gateways und ja den Dark Shrine. Den kommt es ja in diesem Bild an, weil man da Templar droppen will. Ähm, die, die Benchmark ist, wenn die Robo fertig ist und das Warp Prism auf der anderen Seite der Map ist, will man vier Gateways haben, die Warp in bereit sind, damit man vier DTs auf einmal reinworten kann. So, äh, Pro Production wird natürlich die ganze Zeit weiter betrieben und nicht geskippt. Und ja, der Chrono Boost geht jetzt auf das War Prison. Das ist äh, natürlich eine Vierspieler-Map äh, und es ist Cross Position. Das heißt, der Drop äh, ist etwas, etwas später, als er auf anderen Maps äh, sein könnte. Ähm. Und ja, der, der Zerg sieht es halt, aber das ist einem ja, relativ egal, weil der Bild äh, erfordert halt eine Reaktion und wenn man nicht äh, reagiert, nimmt man entweder sehr viel Damage oder man stirbt und wenn man, wenn man reagiert, ist einem als Protoss das auch Wurst, weil man genau diese Reaktion forsten will. Und wir sehen das jetzt auch, der, Protoss weiß, was auf ihn, äh, der Zerg weiß, was auf ihn zukommt, deswegen baut er Units. Und Sporecrawler und einen relativ frühen Layer, damit, äh, ja, damit er das defenden kann. Und all, all das geht nicht in Drohnen und da sind wir als Protoss in diesem Fall froh drüber. So, der Warp-In kommt bei ungefähr 5 Minuten äh, auf, auf Cross-Position, 4-Spieler-Map äh, mit 4 DTs. Und jetzt pausiere ich kurz, weil das, was jetzt kommt, ist sehr wichtig ich hatte das im letzten Bild oder Guide schon äh, erwähnt kein Harassment dieser Welt ist es wert die Harassment Unit zu verlieren und das ist der Bild wo das wirklich am meisten äh, zutrifft man will weder das Ward Prism der War Prism ist absolute Katastrophe aber man will auch keine DTS verlieren weil die wollen wir ja später in, äh, in, in Arkons morphen und äh, damit weiter harassen. Deswegen äh, lieber lieber äh, gar keine Probes oder, oder ähm, nur, nur ein paar Probes töten und dafür alles am Leben lassen, als jetzt irgendwie hier äh, das, das Prison 50% äh, Prozent HP verlieren, weil man in den Sporecrawler reinfliegt. Und das sehen wir jetzt hier auch. Die Weiher fliegt rein, sieht okay, der Protos ist äh, der Zerg ist einigermaßen vorbereitet, hat aber nur Linge hier. Äh, deswegen kann ich hingehen und äh, und den Sportcrawler snipen und jetzt hier ein den bisschen Panik machen. So, der Overseer wird aber fertig und anstatt jetzt hier irgendwie die vier DTs äh, in die in die Hatchery rein zu Jod um um die Hatchery irgendwie zu bekommen, packt man die DTs halt wieder rein fliegt raus, morpht sie zu zwei ähm, zu zwei Archons und kann weiter ordentlich Stress machen. So, hinten dran, ich äh, mal eben, damit ich den Status äh, äh, des Spiels besser beschreiben kann, hinten dran, ähm, man nimmt eigentlich kurz nachdem die äh, Adepts, äh nicht die Adepts, die DTs reingeworbt wurden, nimmt man seine dritte Basis. Das war in diesem Spiel etwas delayed, weil äh, der Zerg das smart gemacht hat und die dritte Basis mit einem Overlord voll spreaded hat. Das heißt, der, der Protoss war gezwungen, erst eine Runde Stalker reinzuborten, den Overlord zu vertreiben bzw. zu töten und konnte dann erst die dritte Basis nehmen. Was jetzt wichtig ist, Jetzt, wir sind schon auf, auf vier Gateways, was eine, eine gute Anzahl ist. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht auf Gedeih- und Verderb Gateways adden, sondern was wichtig ist, dass man jetzt vier Centuries mindestens mit dem, mit dem Warp-In ranholt, damit man gegen jegliche Counter-Aggression vom Zerg sicher ist. Man kann, wenn man jetzt hier... Äh, gegen, gegen praktisch nichts, was der Zerg zu bieten hat, sterben, weil erstmal ist es Cross-Position, das heißt, es würde jede Attacke würde super lange dauern und man hat, ähm, man ist auf der anderen Seite der Map aktiv, das heißt, man sie würde sehen, wenn irgendwie rausgemoved wird und zu Hause hat man Sentries und einen Mothership-Core mit voller Energie, das heißt, da hat man nichts zu befürchten, wenn man jetzt hier vier Sentries reinmobbt. Ähm, ja, Es wird ein Robo geedit und da wir ja auch gesehen haben mit dem mit dem Warprison, was der Zerg jetzt äh, vorhat, wie er, wie er in das Spiel reingehen will, nämlich mit Hydras, äh, bereiten wir uns dementsprechend darauf vor. Und jetzt mache ich das Replay mal weiter und auf mal zwei. Und ja, das Prison. Es ist aktiv, es hat nicht, viel, nicht, nicht viele Kills bekommen, aber dadurch, dass es da ist, es ist es immer ein Dorn im Auge äh, des, des Zergs, der sich drum kümmern muss, der nicht rausmoven kann. Weil, ja, die, die Arkons können hier einen Overlord töten oder und, und äh, hier ein paar Dinge rausnehmen. Und das ist unfassbar nervig als Zerg. Und ja, das. Man, man, man muss damit tatsächlich keinen besonderen Damage machen. Hier ist natürlich äh, die die Situation erkannt worden von Protoss, dass er die wenigen Einheiten, die dafür abgestellt wurden, beiten kann und das mit ist weiter am Start. Das hat er hier den kleinen Fehler gemacht und einen Argon äh, verloren, sollte man nicht machen. Aber es hat schon so viel gemacht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, das ist das ist eigentlich okay ist. So und hinten dran. Ähm, man könnte jetzt vielleicht meinen, Game ähm, man hat ja Schaden gemacht mit, mit dem Mordkürzen, man hat äh, Einheiten geforst, der Zerg hat nicht so viele Drohnen gebaut, wenn wir gucken auf die auf das Einkommen des Zergs, er hat im Moment nur 59 Drohnen, wenn wir als Protos schon auf äh, 70 Probes sind und damit praktisch unseren Probe Count äh, erreicht haben, ähm, ja, will man, will man trotzdem nicht... Unvorbereitet in diese Ling-Baneling-Hydra-Armee-Fighten, weil was, was man dagegen haben will, sind ähm, Ein paar Archons, äh, ein paar Immortals, äh, für wenn die, wenn die, wenn die Banelinge weg sind, dann machen die Slots nämlich auch schön guten Schaden an Hydra, an Hydras Und gegen Hydra-Ling-Baneling, ganz ganz wichtig, wir werden es am Ende des Spiels sehen Storm. Storm wollen wir gegen Hydra Link Bending haben. Gut, wir machen weiter. Und bevor, bevor wir diese, äh, diese Army-Komposition erreicht haben, äh, moven wir halt auch nicht raus. Wir, wir sind im Vorteil, wir können ohne Probleme unsere vierte Basis nehmen. Wir scouten zwischendurch immer mit einem halluzinierten Phoenix. Äh, ob der Tech auch noch auf dem Standpunkt ist, äh, wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Und ja, wenn wir, wenn wir die Army haben, die wir wollen, das Plus 2 ist jetzt in diesem Fall etwas spät. Normalerweise möchte man dann mit dem Plus 2 rausmoven. Äh, wir moven jetzt etwas früher raus, weil, weil wir das Plus 2 jetzt zu so spät angefangen haben. Aber die, Ar äh, die Army-Composition ist jetzt äh, Charge Lot, Immortal, Archon, High Templar mit ganz, ganz viel Energy angesammelt für Storm. Und wir wissen, dadurch, dass wir... Mit, Phön äh, mit Halluzinierten Phönixen gescoutet haben, dass die Army-Komposition äh, vom Zerg immer noch Ling Bailing Hydra ist. So. Und wie das Ganze jetzt ausspielt, werdet ihr in dem Fight sehen, der jetzt kommt. Äh, ich werde den einfach mal unkommentiert lassen am Anfang und ja, seht selbst. Happened. Ähm, als kurze Zusammenfassung, auch wenn das gar nicht am Anfang wie ein, ein besonders schlechter Fight für den, für den Zerg äh, aussah, weil die Bandinge sind äh, zu einem gewissen Punkt rangekommen, äh, haben auch gut in die Sellets in die eingeschlagen, aber alles. Vom, äh, vom, was der Zerg hat, sind, sind Light Units und die sterben super schnell an Storm. Und ja, so konnte hier mit dem nächsten Warp in die Armee komplett gecleared und ja, das Game gewonnen werden. Äh, auf der anderen Seite der Map ist noch ein, ein anderes Warp Prison, mit dem Rest äh, wurde. Das heißt, selbst wenn der Fight jetzt nicht so klar äh, in Favor für den Protoss ausgegangen wäre, er hätte trotzdem Damage mit dem Harassment gemacht, ist auf vier Basen und ja hätte so ja, weit weiterspielen können. Das war jetzt hier kein kein All in oder so. Äh, selbst wenn wenn die Army komplett weggetradet wird, hat man mit dem Harassment Damage gemacht und kann ja seine Armee wieder aufbauen und wenn wenn das Spiel später geht, auch transitionen. So, äh, die Benchmarks dazu, also wann Beileid, äh, Robo etc. gesetzt wird, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich gerne auch noch auf ein paar äh, Punkte eingehen, die man in diesem Matchup beachten muss, weil nicht jeder Zerg spielt link, link hydra Und äh, ja, dafür gehe ich jetzt einfach nochmal an den Zeitpunkt zurück, wo sich der Tag des, des Zergs entscheidet. Game paused. Game paused. Äh, ja, das ist praktisch hier. So, ähm, der Protoss wird jetzt äh, früher oder später scouten, dass, dass der Hydra denn da ist. Ich glaube, das sieht in, in dem Spiel sieht die war ja das erst, wenn die Hydras äh, probieren das Wortprism zu töten. Aber genauso viable wäre es ja zum Beispiel. Ähm, einen ähnlichen Style zu spielen, nämlich äh, Ravager-Ling, Baneling. Und darauf ist die Antwort äh, ja auch eine ähnliche, aber mit dem kleinen Twist, dass man hier äh, Storm nicht unbedingt will. Es ist immer noch gut, aber man will gegen, äh, gegen Ravager-Ling, Baneling einen viel, viel höheren äh, Archon-Count. Da, da ist es nämlich so, ähm, man, man bleibt auch sehr defensiv, äh, hat vorne die Map-Präsenz mit, mit dem DTs, bzw. den Archons im Warpism und hat wieder die, die, die Angst, wenn man irgendwie in einen, in einen blöden Fight kommt, kann man komplett gecleared werden und deshalb lieber zurücksitzen, einen guten Archon-Count aufbauen und dann... Ähm, ja, mit plus zwei, so, so auf, auf 180 Supply, mit, ähm, mit der gleichen Army-Komposition wie gegen Link Banding Hydra, nur halt, dass man die ganzen High Templar, die man geworbt hat, nicht für Storm benutzt, sondern für Archons äh, rausmoven. Und dann muss man halt in dem Fight aufpassen, dass die Bandlinge nicht mit den Seleids connecten, das heißt, die Baninge... Ähm, Idealerweise rollen dann in die, die Arkons rein, die tanken das Ganze weg und dann sind immer noch Charge-Slots da, die dann mit den Hydras, äh, mit den, mit den Ravagern connecten können, und um so den, äh, den Fight zu gewinnen. Äh, ja, und was, was bleibt dem Zerg noch übrig an außer, außer diesen, äh, diesen Playstyles? Ähm, er könnte zum Beispiel äh, gar nicht, gar nicht so hart auf, auf Endlinge gehen, sondern irgendwann im Midgame zu, zu Mutas switchen. Dafür äh, scouten wir ja praktisch äh, die ganze Zeit mit den halluzinierten Phönixen. Wenn äh, jetzt, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt im, im Spiel... Ähm, Game ja, hier, hier könnte das zum Beispiel, wäre so ein Zeitpunkt, wo das vorkommt, hier, ab hier scouten wir ja auch konstant mit halluzinierten Phönixen. Wenn jetzt der Spire auf dem Weg ist und wir das scouten, dann ist die Reaktion nicht äh, irgendwelche Panik-Stargates äh, zu schmeißen, damit man unbedingt auf Phönixe kommt, sondern man äh, geht hin und... Man steht defensiv, baut dann in seine Mineral Lines zwei bis drei Cannons, geht dann an, nach dem Charge auf, auf Blink und hat, hat dann mit Blink und plus zwei äh, ein Timing, was man gegen den Zerg spielen kann, während er äh, ja, mit den, mit den Mutas eigentlich keinen kein Schaden machen kann, weil wir sie rechtzeitig gescoutet haben und dafür Cannons gebaut haben. Ja, und dann haben wir praktisch das meiste abgedeckt, was der Zerg machen kann und wie man, äh, wie man dagegen vorzugehen hat, außer das komplette Late Game. Das heißt, wenn man, wenn man nicht mit der mit der Armee, äh, mit dem Move-Out von Plus 2 das Spiel gewinnt und wenn der, wenn der Zerg nicht irgendwie äh, seine Armee blöd wegwirft, dann ist sehr häufig die Transition, äh, Brute Lords. Das heißt, wir scouten, äh, wenn wir einen Hive sehen, wenn wir einen Spire sehen, dann ist die Antwort darauf, äh, wir sind auf vier Basen, das heißt, wir können gut was supporten, das heißt, wir schmeißen mindestens drei Stargates und ein und gehen dann auf Tempest und spielen dann das, das lange Game. Immer nach guten Fights suchen, nach guten Engagements suchen, wo der Zerg out of position ist, dann mit den Tempests, Brutelords fokussen, ja, und der Rest die gehabt. Und ja, damit sind wir fertig mit dem Replay. Ich möchte mich bei Ivaia bedanken, der das äh, zur Verfügung gestellt hat. Guter Junge, folgt ihm auf Twitter, it's Und ja, das war's von meiner Seite. Ja, dann vielen Dank für die ausführliche Erklärung des äh, PVC Matchups. Und ähm, ja, damit ist noch, damit steht noch ein Guide offen. Und den werden wir jetzt gleich noch schmeißen. Also auf jeden Fall abonnieren und bis zum nächsten Mal.